Das hier ist eine Beta-Version des Tabellengenerators für die Moodle-Datenbank und zwar, wie kann ich ohne große HTML-Kenntnisse eine ansprechende Tabelle anlegen, in diesem Fall hier eine Referatsliste, sowohl in der Listen- als auch in der Einzelansicht. Was ich bereits gemacht habe, ist eine Datenbankaktivität angelegt, das habe ich hier mit Referate benannt und ich habe hier drei Felder hinzugefügt. Einmal Thema als Textfeld, einmal Datum als Datumsfeld und einmal Datei als Dateifeld. In meiner Liste möchte ich dann diese drei Felder drin haben plus den Namen, das heißt im Generator gebe ich hier Anzahlfelder 4 an. Das erste Feld wird immer auf, den, auf die Einzelansicht verlinkt und ist dann auch die Beschreibung für die Einzelansicht. Es sollte dementsprechend ein Datenbankfeld sein und nicht äh, User zum Beispiel. Ich fange dementsprechend hier mal mit dem Thema an. Also oben wäre dann die Überschrift und hier dann das Datenbankfeld. Feld 2 soll dann der Name sein. Das ist dann ja hier mit diesen Rauten der User. Könnte auch das User Picture davor machen. Feld 3 soll dann ein Termin sein. Da habe ich ja das Datenbankfeld Datum angelegt. Und hier noch das Dokument mit dem Datenbankfeld Datei. Ich gehe dann hier auf Code erstellen. Bekommen hier die Vorschau. Das ist die Einzelansicht. Und das hier ist die Listenansicht. Weiter unten bin ich dann den HTML-Code mit der Beschriftung. Also hier Beginn-Einzelansicht, Ende-Einzelansicht. Diesen Teil kopiere ich raus. Gehe in meine Datenbank zur Einzelansicht. Ja, ziemlich hässlich. Gehe auf Vorlagen. Markiere das hier und füge den Code ein. Und gehe auf Speichern. Dann kann ich mir das angucken und habe hier... Eine vernünftige Ansicht. Das gleiche mache ich dann mit dem Rest. Ich habe hier Beginn-Kopfzeile bis Ende-Kopfzeile. Das kopiere ich. gehe zur Listenansicht. Auch hier, das hier ist die Standardansicht. Gehe auf Vorlagen, füge das hier in die Kopfzeile ein. Vorher muss ich noch den Editor ausschalten. Dann gehe ich auf Wiederholter Eintrag. Beginn bis Ende. Da bin ich dann hier. Füge ich dort ein und dann habe ich hier noch die Fußzeile und das füge ich hier bei Fußzeile ein. Ja und schon habe ich hier eine vernünftige Ansicht auch in der Listenansicht.